Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Chris. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Zeug da drin so auf sich hat, dann solltet ihr dabei bleiben. Also, bis gleich. Ja, bevor ich jetzt vergesse zu erwähnen, was meine Kriterien für den Campingausbau sind, Low Budget, da möchte ich äh, diese Winkelmetallstücke, die Beschläge, möglichst wenig von benutzen. Dann drittes Kriterium, ich möchte möglichst viel Handarbeit anwenden, das heißt, ähm, Kreis, das müsste ich mir ausleihen, habe ich jetzt gerade keine eigene, möchte ich vermeiden. Also ich werde viel Handarbeit, mit der Handsäge arbeiten und ähm, es wird bestimmt schneller und schöner, sauberer aussehen, auch wenn man das mit äh, Kreisen macht. Ich habe mich mal für die Handsäge entschieden, einfach weil es billig ist, einfach ist, kann jeder machen, möchte, jeder der es nachmachen möchte, kann das weiteres tun, man braucht keine speziellen Werkzeuge dazu. Das einzige ist, wo ich einen Kompromiss eingehe, ist dann später äh, der sichtbare Bereich, wenn ich die Platten zurechtschneide, auf denen wir dann liegen, die Pappelholz-Sperrholzplatten. Da werde ich eine Kreissäge hernehmen, weil äh, da ist der Anspruch an mich selbst als Handwerker zu hoch, als dass ich mit äh, krummen Kanten und Nähten äh, leben könnte. Das muss schon schick und ordentlich sein, aber sonst soll das wirklich so werden, dass äh, das eigentlich jeder nachbauen könnte so sich jeder Mutter fühlen, der Bock drauf hat, das einfach nachzumachen. Die größte Herausforderung, denke ich, wird für uns als Familie, wenn wir das zu dritt machen wollen, äh, das werden empfinden meiner beiden Frauen werden. Ich muss mir irgendwas überlegen, hier hinten habe ich ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ringsrum ziemlich viel Glasfläche, ne? Ich muss das Ganze ein bisschen warm kriegen, ich habe mir schon angeguckt, es gibt für ca. 50 Euro ein 12 Volt 300 Watt äh, Heizgebläse zu kaufen. Wenn ich diese mache, führt mich das zum nächsten Problem, das Ding saugt mir die Batterie leer. Also muss ich da nochmal was überlegen. Jetzt los, ich habe mir hier schon äh, Zollstockmaßband bereitgelegt, im Auto liegt noch was zum Schreiben und einen Block zum Aufmalen und ich mache einfach erstmal ein bisschen, ich nehme jetzt ein paar Maße auf und dann gucken wir weiter, was man daraus macht. Erstmal erst mal gucken, ob das machbar ist. durch das Sand. Das ist der, die, der Anfang von meinem Maßband. Und da gehört es eigentlich hin. Das hat einfach beim Messen einmal Zupp gemacht und das war's mit dem Maßband. Egal. Ich habe es trotzdem so hinbekommen, ich zeige es euch gerade mal, kein Moment. Hier, ein Zettel voll mit äh, Kritzel und Zahlen. Die technischen Zeichner nicht so genau hingucken, das ist alles äh, nicht normgerecht. Aber egal, ich kann es lesen, ich kann damit was anfangen. So Leute, die nächste Idee. Ich habe da noch so eine kleine Bundeswehrplane, so ein so TARP. Bundeswehr äh, ja von Meltec, die billige. Aber egal, ich komme mal was aus. Ja, noch ein bisschen an der Idee feilen. Irgendwie das Ding fixieren, festspannen. Ich muss ja, also kurz zur Info, ich zeige ich das, hört mal. Hier, da etwa endet das bei 1,90 etwa. Ich hätte aber gerne eine 2 Meter Liegefläche, wenn. Das heißt, ich muss mir noch ein bisschen was überlegen, wie ich diesen Überstand hier hinten. Achtung, da muss er. Da ich hier die Kante hier verlängere, da unten auch ein bisschen das ganze länger mache und dann mit so einer Zeltbahn vielleicht irgendwie dicht machen. Die Zeltbahn hat überall diese Laschen und diese Ösen. Da lässt sich doch bestimmt was draus machen, oder? Ich muss mal ein bisschen den Kopf anstrengen. Okay, ich habe jetzt alle Maße aufgenommen. Ich weiß jetzt, was ich für einen Platz habe hinten auf meiner Ladefläche. Ähm, mein Straßenrand Low Budget Camping Ausbauprojekt kann losgehen. Ja, ver vermeiden irgendwelche Winkelbeschläge herzunehmen, die sind relativ schwer und teuer, finde ich. Die möchte ich ein bisschen vermeiden, nur da wo es sein muss. Aber wir gehen jetzt mal in den Baumarkt gucken, was man für sein Geld so bekommt ähm, und was wir daraus machen. So Leute, soll ja ein Low-Budget-Projekt werden, ne? Deswegen dachte ich mir, bevor ich große Pläne schmiede, gucke ich erstmal, ob Low-Budget überhaupt drin ist. Denn ähm, ich werde jetzt mal ein bisschen Preise vergleichen, wir gehen jetzt mal ins Männerparadies, in den Baumarkt und gucken mal, was man so für sein Geld kriegt, sammeln mal ein paar Ideen, suchen nach Inspiration und dann geht's weiter. Cool hier, ja. ich könnte mich den ganzen Tag hier in der Werkzeugabteilung rumtreiben. Ich könnte einmal alles anfassen, einmal alles angucken. Das war der Baumarkt. Kurzes Feedback was uns gegeben. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe äh, geguckt wie teuer was ist, welches Bauholz es gibt, welche Platten man nehmen könnte, äh, welche Maße es gibt. Ich habe noch ein bisschen leichten Materialien, billigen Materialien auch geguckt, was soll ein Budgetprojekt werden. Jetzt geht es weiter mit Überlegung, Planung, was wohin kommt, wie ich es machen möchte. Und dann gibt es einen großen Einkauf. Freut euch drauf. So, das war genug Inspiration und jetzt ist die Planung dran. Und so sieht es ungefähr aus. Was ich vorhabe, ist einmal hier in den dünnen Linien sieht man es ein bisschen. Ein unterer Rahmen. Das ist hier einmal ein quadratischer oder rechteckiger Teil. Hier nochmal so etwas U-förmiges, was er anschließt. Hier sind die Radkästen. Da liegt dann zum Beispiel hier der. Der obere Rahmenteil, der hier auf diesen Ständern steht, der obere Rahmenteil ist hier die ganze Fläche, des, äh, der Ladefläche. Das Ganze muss ich in der Mitte noch mal verstärken, damit ich, wenn ich drauflege, auch nicht durchknicke. Und hier vorne bleibt die Kante frei, weil hier kommt der Auszug, die Schublade, die mir die Le Liegefläche etwas erweitern. Ja, und wenn die Planung jetzt schon soweit fertig ist, ich habe hier oben noch mal die Draufsicht, dann können wir jetzt auch losfahren im Baumarkt und das Zeug einkaufen. Los geht's! Leute, ihr seht es im Hintergrund. Da, ich bin angekommen. Jetzt wird gleich ein bisschen geshoppt. Und keine Panik, das soll keine Werbung sein. Ich werde dafür nicht bezahlt. Wissen, was ein bisschen ärgerlich ist, da ist ein LKW quasi in Pickup. Da passen keine zwei Meter langen Latten rein. So, ich habe mir jetzt hier ein kleines lauschiges Plätzchen gesucht am Rand der Siedlung. Hier fängt gleich das Feld an. Da stört mich niemand, ich störe niemanden, denn heute ist Sonntag. Ich werde versuchen, ohne elektrischen Strom auszukommen. Dadurch, dass ich halt hier am Feldrand stehe und nicht direkt vor der Haustür. Ich möchte nicht so viel Krach machen, meine Nachbarn sind da vielleicht ein bisschen empfindlich am Sonntag. Ihr habt es schon im Hintergrund gesehen, ich habe das Bauholz hier, die Platten liegen hier hinten in der Ladefläche. Ich habe ein neues Maßband, Mal, das ist ja draufgegangen beim Ausmessen. Und was es jetzt hier mit meinen Kritzeleien auf sich hat, das zeige ich euch gleich, das sind die Maße vom Ausmessen. Das ist das, was draus geworden ist. Der Plan fürs Grundgerüst steht. Wie ich es genau umsetze, wird sich dann ergeben. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, wie ich es mache, aber... Ich habe verschiedene Stärken Holzplatten mitgenommen. Das, das stärkere Material, nämlich für die Liegefläche, denn das muss ja etwas über 100 Kilo tragen. Und ähm, das etwas dünnere Material, nehme ich dann für Seitenverkleidungen, für die Schublade, für, für die Abtrennung unter den verschiedenen Staufächern. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich gucke mal, ob ich mit Säge, Leim, Kleister, nee, Leim leim und Schrauben, Akkuschrauber ich dabei ob ich ohne groß Krach und ohne viel ähm, Equipment teures Werkzeug auskomme, wie weit ich da komme. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen investieren müsste in Werkzeug. Ähm, das wird das Projekt aber ergeben. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, seid gespannt, was da rauskommt. Das wird bestimmt cool. Kurze Info zu meinem neuen Maßband Stanley BM40. Kurz Werbung dafür machen. Ähm, denn wusstet ihr, dass die Firma Stanley, die Firma Black Decker und Dewald, eigentlich alles dasselbe ist, ist eine Aktiengesellschaft, alles dasselbe. Und warum ich euch das sage, ich verlinke es euch wieder unten drunter. ist ein Affiliate-Link, kostet euch nichts, bringt mir aber ein bisschen was äh, an Unterstützung eventuell für mein Bastelprojekt. Ähm, falls ihr noch ein Maßband braucht oder anderes Werkzeug, ich habe unten ein paar Sachen verlinkt. Schaut es euch an, kostet euch nichts, bringt mir Hilfe. Wenn nicht, ihr könnt es auch ohne diesen Link kaufen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Unterstützung zukommen lasst. Das ist ein teures Projekt. Wir machen erstmal das Paket hier auf, das Holzpaket. Ne? Ich habe hier... Ich habe versucht darauf zu achten, dass das äh, nicht so ein Schrottholz ist, das ist das billigste, was ich kriegen konnte. Ähm, ich habe trotzdem ein paar Astlöcher drin. Ähm, passt darauf auf, wenn ihr euch billiges Holz aus dem Baumarkt holt. Ähm, Guckt es euch genau an, da könnte auch ein bisschen ähm, ja, nicht so schöne Sachen dazwischen sein. Schaut ein bisschen drauf, auch gerade hier bei den Platten. Ich habe einige Platten durchgeschaut, durchgesucht, äh, bis ich welche hatte, die keine großen Lücken, Risse oder Macken hatten. Mhm. Ähm, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr so billig heimer seid wie ich, dass ihr keinen Schrott kauft. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Immer schön das Video den Kanal hier abonnieren. Bitte möchtet auch gerne die Glocke drücken, wenn ihr alarmiert werden möchtet, wenn ich was Neues rausbringe hier auf YouTube. Ansonsten gerne immer Fragen, Anregungen und Kritik unten in das Video schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn der Campingausbau weitergeht. Bis dann, schönes Wochenende. Ciao!